und herzlich willkommen hier in meinem Online-Shop. Bio-Klamotten sind einfach schon teuer genug und Werbung und Customer Care, wenn die noch oben drauf kommen, ist es für den einen oder anderen echt unbezahlbar. Damit nachhaltige Kleidung für jeden bezahlbar ist, habe ich gesagt, alles klar, ich mache das ein bisschen anders. Ich verzichte auf alles, was ich persönlich selber unnötig finde. Dazu gehört beispielsweise Werbung. Ich finde viel wichtiger, dass alle Sachen, die in der Wertschöpfungskette passieren, fair bezahlt werden, sprich vom Bauern bis hin zur Produktion über den Versand. Wichtig ist für mich außerdem noch, dass die Klamotten irgendwie schön sich auf der Haut anfühlen, dass sie gut passen, dass sie gut aussehen. Und genau das bekommst du hier bei mir in meinem Shop. Guck einfach da unten mal auf den Dealer-Button, da kannst du draufklicken und ein bisschen Stoff für dich oder deine Freunde kaufen. Dann bedanke ich mich bei euch für das erste Video und wünsche euch einen schönen Tag. Gebt mir mal ein Abo, wenn ihr die Idee gut findet, auch wenn ihr jetzt gerade keine Zeit habt oder kein Geld, um ein T-Shirt zu kaufen.